Also aus dem wenig Haben entsteht Innovation und aus dem Druck, dass jetzt wirklich was passieren muss, entsteht auch Innovation. Und wir sehen, dass erfolgreiche Innovatoren immer diesen Druck spüren. Um den Wandel wirklich durchzuführen, brauchen wir mehr als nur hier ein Innovation Lab und hier ein Inkubator und hier gehen die Unternehmen mit Startups zusammen oder wir haben eben im Vorfeld schon über den GovTech Campus gesprochen, da kommt also jetzt die äh, Mitarbeiter aus den Ministerien mit Startups zusammen. Das ist alles gut und das ist auch richtig und das kann Impulse geben. Was wir aber immer wieder feststellen, und ich beforsche gerade dieses Thema Innovationslabs und Zusammenarbeit, Unternehmen, Startups recht intensiv, solange nicht das Commitment sowohl von der Leitung, und das muss als erstes sein, ganz oben steht immer die Führung, die Führungskräfte, das Management. Wenn die sich nicht wirklich verändern wollen, wenn die nicht wirklich bereit sind zu sagen, oh, das Startup hat da gerade eine Idee, das wird unser komplettes Produktportfolio überflüssig machen. Das ist cool, das machen wir. Solange das nicht passiert, werden diese Innovationen keinen Eingang finden und es wird auch nicht tatsächlich dieser Ruck weder durch das Unternehmen oder durch andere Organisationen geben. Das heißt, ich bezeichne das immer gerne als Innovationstheater. Ja, wir investieren ein bisschen Geld, wir machen ein bisschen Design Thinking, wir machen ein bisschen Innovationslabs, wir laden uns ein paar Startups ein, wir fahren vielleicht alle noch in Silicon Valley. Aber solange wir nicht tief drin als Unternehmen sagen, uns wird es in fünf Jahren nicht mehr geben, und das gilt für uns alle, für mich als Führungskraft und für alle meine Mitarbeitenden und alles, was da dran hängt. Und genau deswegen müssen wir uns jetzt verändern. Und deswegen ist es in Ordnung, dass du morgen da für zwei Wochen in diesem Innovationslab sitzt. Und ich weiß gar nicht so richtig, was du machst, aber am Ende kommst du mit einer tollen Idee daraus. Das braucht es. Es braucht wirklich eine Veränderung in der Unternehmenskultur, und wir können dann eben im nächsten Schritt schon von der Gesellschaftskultur sprechen und von den Strukturen, die wirklich bereit sind, sich selbst heute zu kannibalisieren. Und das bedeutet in dem Moment auf Wohlstand zu verzichten, auf Einkommen zu verzichten, auf Dinge zu verzichten, die mir vertraut sind. Und das fällt uns als Menschen sehr, sehr schwer. Innovationen sind im Zweifel nicht willkommen. Klar, die sind anstrengend, die sind laut, die sind anders, die sind vielleicht am Anfang schmutzig. ist jetzt bei den digitalen Technologien nicht so sehr der Fall. Aber auch das, Ja, der Klimawandel ist nicht einfach. Und das, da werden genau diese Themen kommen. So Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen uns alle. Jeder von uns muss sich vorne hinstellen und sagen so. Und ich sage das meinen Studenten jedes Mal in der Vorlesung und sage, es geht so nicht mehr. Und ich sehe das ja an denen, die tun sich unfassbar schwer damit. Ja, also das ist so, ja, wie? Aber ich wollte doch eigentlich nur studieren und eine gute Note kriegen und dann einen guten Job haben. Ich so, Leute, die Jobs gibt es nicht mehr, wenn ihr fertig seid. Wir sind tatsächlich als Land, als Gesellschaft sind wir sehr satt. Klar, wir haben Jahre, Jahrzehnte des Wohlstandes hinter uns. Und das führt natürlich dazu, dass wir, und dafür ist Deutschland bekannt, wir sind Innovationsweltmeister der inkrementalen Innovation. Immer noch ein bisschen besser und das Spaltmaß noch ein bisschen optimiert. Und hier dann noch ein bisschen Geld für diese Gruppen und hier noch ein bisschen Geld. Das funktioniert wunderbar, wenn das Geld da ist. Und es ist tatsächlich so, das Geld ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, wir können nicht jedem noch ein bisschen mehr geben, sondern wir werden einzelne Themen aufgeben müssen. Wir haben dafür kein Geld mehr. Das wird zu einem Aufschrei führen. Aber nur so werden wir diese Veränderung schaffen. Und das ist etwas, was wir als Expertenkommission eben auch, jetzt gerade haben wir ja die Diskussion um die DATI, wir können nicht immer neue Dinge schaffen. Wir müssen dann auch alte Dinge einfach mal abschaffen und sagen, okay, wenn wir etwas Neues wollen, dann müssen wir mit etwas anderem aufhören. Das ist ganz klar. Geld für die eine Sache bedeutet weniger Geld auf der anderen Seite, wenn wir nicht permanent mehr Geld haben. Und das werden wir in Zukunft nicht haben. Das heißt ja, wir werden auf Dinge verzichten müssen. Wir werden Programme einstellen müssen. Wir werden auf Liebgewordenes verzichten müssen. Aber es wird dann etwas Neues kommen. Innovation passiert immer dann, wenn etwas anderes nicht mehr funktioniert. Und erst dann kommt nämlich diese, diese Zuversicht und auch dieses, ja, jetzt müssen wir etwas anderes machen. Deswegen haben wir in der Historie der Innovation, sehen wir das ganz klar, die Innovationszyklen, diese Innovationsschübe sind immer in Zeiten der großen Krise, von großen Krisen gekommen. Und das stimmt mich trotz alledem, was wir gerade sehen, zuversichtlich, weil ich als Innovationsforscherin sagen kann, vertraut darauf, aber ihr müsst etwas tun. Das, was wir brauchen, ist diese Lust auf Zukunft zu machen, diese Lust auf Innovation. Und ich spreche gerne von dem Innovationsmuskel, der ist uns so ein bisschen, der ist vielleicht ein bisschen schwach geworden in den letzten Jahren. Und dieser Innovationsmuskel braucht aber genau dieses Training mit Lust auf Zukunft machen. Das Gefühl haben, ich kann diese Zukunftsvisionen auch selber entwickeln und ich bin Teil davon. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist für uns als Gesellschaft, dass alle das Gefühl haben, sie können es irgendwie mitgestalten. Denn sonst werden die Leute sich zurücklehnen und das erleben wir jetzt schon sehr viel lass mal die da oben machen oder lass mal die anderen machen oder was soll ich denn schon dazu sagen und tun? Und das haben wir tatsächlich vernachlässigt. Da ist für mich Bildung ein ganz wichtiger Faktor, denn das bedeutet, Bildung bedeutet für mich Befähigung, Mitnahme, Teilhabe. Und ich glaube, dass wir da auch als Gesellschaft und Politik und Wissenschaft noch viel stärker darauf hinwirken müssen, dass wir den Menschen in unserem Land das Gefühl geben, Ihr könnt etwas tun. Ihr seid wichtig für dieses Gesamtsystem und für diesen Gesamtprozess. Und auch wenn ihr diese Unsicherheit spürt, so gibt es doch Mittel und Wege, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und das ist letztendlich eine meiner großen Hoffnungen, dass wir das als Wissenschaftler, als Bildungspersonen an den Universitäten, dass wir diese Instrumente, aber auch diesen Geist das, der, der Zuversicht und dieses Ich kann etwas tun, dass wir den vermitteln können. Musik